Hey Leute, also willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wir legen los, indem wir wieder mit dieser Dame sprechen. Mit Paola. Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Unschuldig? Naja. eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ah, ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey! Meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? <lacht> Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich hm? gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden? Auch ich kenne Verrat. Ja, ja. Nett. Schwierige Zeit gewesen wahrscheinlich. Ja, ich wollte den beklauen, aber es geht nicht. Das Beklauen ist manchmal ein bisschen komisch. Ähm, habe ich auf dem Weg noch irgendwas, was ich mitnehmen kann, da? Ne, aber ich habe einen Aussichtspunkt gleich nebenan. Das machen wir natürlich zuerst. Ja, die kriegen mich eh nicht. Die vielleicht noch eher. Ja, nee, abgereicht. Okay. <lacht> ich gehe da kurz hoch. Ja, das sind in dem Fall die Unschuldigeren, die von diesem komischen Typen da kamen. Geht da, bitte drauf. Dankeschön. Ah, Ich habe die versteckte Klinge noch nicht. Nee. Ach ja, ich muss sie zuerst reparieren. Logisch. Habe ich. Gibt's nichts? Halt doch Small. Du hast einfach nichts. noch mal, hier ist ein Schatz noch. Hä? Ah, hier unten. Ey, first try. Nice. Ich dachte, es würde wieder so ein Krampf, da alles rumzuklettern. <lacht> so, und jetzt geht es zu Da Vinci rein. Ich glaube. Müssen wir gucken. Das Trophäenmenü braucht, glaube ich, immer einen Unterbruch. Ah ne, guck mal an. Ja, ich habe mega viel schon frei halt, weil ich es nochmal gespielt habe auf diesem Account. <lacht> Bis DNA-Sequenz 7. Hier, da habe ich aufgehört. Entkommen sie aus dem Versteck. Das ist, glaube ich, das Ende. Schalten sich alle Teile frei. Fünf Leichen in einem Heuballen verstecken. Kann man machen. tausend Florin, das war ja einfach. <lacht> ja, die Assassinengräber bin ich dran gewesen. Was, gewinnen Sie ein Rennen oder gewinnen Sie alle Rennen? Alle Rennen mache ich nicht. Ein Rennen kann ich machen. Ich schau mal. Eigentlich will ich nicht mit handen aber ich kann das nebenbei machen, wenn ich nicht... Aufnehme. Am Ende vom Spiel dann. Oh, hatte nicht erwartet dich wiederzusehen nach allem was passiert aber jetzt haben wir die, die weiße kleidung aber oh das ist manieren. doof sei willkommen das finde ich jetzt doof nun wie kann ich dir helfen ich hoffe du kannst etwas für mich reparieren natürlich komm hier entlang ah pasticcio tutto santo giorno che cerco ich mache etwas platz na gut lass mal sehen faszinierend ich weiß nicht, Ezio, trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment, Moment, Moment. Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt, aber wenn meine Theorie stimmt, nach diesen Zeichnungen könnte es sein. Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, äh, Sch -sch. Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden dritten... Bitte. Es ist fertig. Was ist fertig? Die Klingel. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Unglaublich! Das ist es. Sag mir... Hast du noch andere Seiten wie diese? Leider nur diese eine. Hör zu, wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Es... Im Namen der Florentinischen Wache öffnet diese Tür. Äh, ein Moment. Warte hier. Seid ihr Leonardo da Vinci? Sie. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht verdammt! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Ah. Redest du jetzt? Was ist nun? Ah. War das genug? Ah. Ja, da kann man noch ein bisschen warten. Ich find das finde ich ganz ah. lustig eigentlich. Anvisieren. Langsam. Ah. Was ist nun? Und. Ah. Tja! Es tut mir so leid. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin <lacht> cool. der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Die Stadt gibt sie mir zur Forschung. Ah ja. Oh, ich kann die nicht plündern. Okay. Dieser Schwarz ist unten auch ganz geilfiziert, also der Umhang. Als verziert. Mit den Cutscenes dann halt nicht mehr. Für alles. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Seiten? Bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. Natürlich. Ja, er ja, diese Chroniken. Wir haben hier noch welche. Sehr gut. Hä? Ich dachte, wir hatten noch mehr. Hm. Okay. Also ich habe nochmal gelesen, kurz, es ist, ähm... Ein Rennen gewinnen und eine Frau-Ära verteidigen und so weiter und so fort. Und den Mantel, den man bekommt, wenn man die 100 Flaggen abgibt... Ich mache mal kurz die Aussichtspunkte. Ähm, man muss diesen Mantel von Firenze, also den, den Familiennamen, einmal in jeder Stadt tragen für das Achievement. Well, that's it. Und da ist die Flyer, eine Feder, die ich nicht mitnehme. Na gut, gehen wir der Mission nach. Ist ja nicht so weit weg. Ah, da werden wir machen. Ja. Gedrückt halten. Nicht nur tappen, sondern gedrückt halten. Das ist wichtig. Und... Ich hoffe, wir kriegen diesen... nur weil die mich angestresst haben. Das reicht reich aus. Ich ah, ich hab kein Schwert mehr. Konnte jetzt einfach. So. Okay, ich muss mir ein Schwert holen. Ha, interessant. Stimmt, das habe ich ja verloren. Fuck. Momentan kann ich mir das noch leisten, weil ich eh gesucht werde. Ah, habe ich ja schon. Das dachte ich gerade. Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ich gab euch die Fertigkeit. Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Uberto finden und Rache nehmen. Oh, jetzt schon. Okay, das schnelle Laufen ist nicht so auf, hey, tatsächlich. Das ist gut, das ist sehr gut. Okay, diese graue Wand ist die Stadtmauer oder sowas. Ist das ein Gebietsabschnitt? Sieht so aus. Dann will ich noch kurz den hier aufsuchen. Ein bisschen Damage. Ja. Dachte ich mir schon fast. Das war mir irgendwie so ruhig, damit mit Schatzkarten. Viel schlimmer gerade. Perfekt. Ja, dieses... Nein, naja, die kann ich nicht ausrauben. Äh, ja, die, die, die, die, die, die. Ähm. Was soll ich jetzt sagen? Ja, genau. Der weiße Umhang sieht schon ganz geil aus. Deswegen gehört auch Space dazu. Altier hat ja auch immer den Weißen gehabt, diesen Edlen. Aber dieses Blusrot hier mit Schwarz, das finde ich einfach sieht richtig geil aus. Deswegen würde ich halt lieber mit dem spielen. Leider haben die die Cutscenes nicht so gemacht, dass das übernommen wird. Ist ein bisschen schade. Da hat er seinen Weißen ohne Schulterpolster nichts extra, sondern Base, wie er halt eigentlich wäre. Und da frage ich mich halt, wenn sie dir schon die Option geben, das zu ändern, wieso sie es dann so machen. Wo muss ich hier hin? Ah, hier oben. Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Roberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. uh -oh. Oh ne, Santa Croce, äh, was auch immer, hat ein Auge. Fuck. Fuck. Ja, ich spam mal vier. Okay, ähm, ja, äh, unauffällig Folgen halt, also, wenn eigentlich hier rein einmal quer über Dach. Und dieser blöde Palast hat ein Auge. Das Problem ist, dass ich irgendwann die Übersicht verloren habe, was wo war. Ähm... Da drüben ist das Auge, aber ich muss unauffällig bleiben. Nein, nein, nein. Okay. Ha. Huh. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Das wollte ich nicht. Wollte ich halt wirklich nicht. Machen wir das so. Du auch ein bisschen traurig. Wie schönere Frauen gesehen sind, oder? Ja, genau das wollte ich haben. Guten Abend, Gonfalonier. Den wünsche ich euch. Ich hoffe, dass ihr euch gut amüsiert. Allerdings, eine schöne Ablenkung von der üblen Sache mit der Familie, Auditor. Man bedenkt, dass ich Giovanni einst als Bruder Ah, er versteckt seine Klinge unter dem Mantel. Wie ihr sollen, was ihr muss ich den jetzt töten? Wir den Namen des aus den Möge die ich weiß nicht, ob ich den jetzt töten muss oder nicht. Hey, also, erzähl, wie ist es denn, ein Held zu sein? Du. Du hättest dasselbe getan. Um zu retten, was du liebst. Ja, hätte ich. Und habe ich. Ansage. War das jetzt gescheit, Junge? Ne, was nicht? Da hinten ist ein Truhe. Fuck. Fuck, fuck, fuck, fuck. fuck. Autsch, Blut. Blut, Blut, Blut. Äh, ja. Fuck. Nein, was machst du? Ich dachte eigentlich, ich kann das Auge noch holen, aber... Ich weiß nicht mal, wo das ist. Doch, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Das müsste da oben rechts sein. sein. So Was ist du hier? Verdammt. Sofort runter hier. Schnell. Ha. Dieses Mal entkommt denn nicht. Tropf der Tod zu dir. Okay, bis jetzt geht's. Eine Leiche ist nach unten gerutscht. Ich klau den einfach Geld, ist mir egal. Vergangenheit. Ein großes Netz von Verbindungen und Unterverbindungen. Alles gesteuert vom Zufall. Oder nicht? Ah, ich mag die Puzzle. Okay, das ist noch relativ einfach. Die ganze Mitte lässt sich nicht drehen. Äh. Äh, äh. So. Napoleon. Kaiser Napoleon von Frankreich. Ich muss ich gerade überlegen, was das unter heißt. Ah ja, der hat einen Edenapfel irgendwo, ne? In seiner Brusttasche. So, so. Also ein Splitter davon. George Washington. Vereinigte Staat. Den werden wir an Assassin's Creed 3 noch kennenlernen, das geht noch ein bisschen, weil danach noch zuerst ähm, Revelations und Brotherhood dazwischen stehen. So, jetzt sieht das Ganze schon so aus. Äh, da kommt immer mehr zusammen. Und ich muss aber noch entkommen. Ähm, um, okay. Brief von Uberto erhalten. Verschwörungsdokumente. Ja. Uh. Ist die? Ja, hier unten. Ja, Ich werde einfach immer googeln, wenn ich nicht weiß, ob Collectibles was bringen. Äh, weil ja Aussichtspunkte würde ich eigentlich immer gerne machen, das habe ich letztes Mal gesagt. Aber zum Beispiel eben Federn sammeln bringt halt einen Umhang, den ich nur brauche für, Collect äh, für ein Achievement. Weil ich mit diesem Umhang einmal alle Städte bereisen muss. Das ist so, hm. Das wäre halt etwas, was ich alleine machen würde, wenn überhaupt noch. Einfach nur um das Achievement zu kriegen. Wenn ich gerade mal Lust habe, Zeit habe, und mir langweilig ist, mache ich das mal vielleicht. Aber halt privat. Weil ich finde, es ist nicht mal Stream-Material, <lacht> dass man sagen kann, ja im Stream mache ich sowas, um zu machen. Abgesehen davon, dass ich Elgato immer neu installiere wegen im Stream, weil es immer noch nicht geht. Angeblich habe ich vor drei Monaten gestreamt zum letzten Mal, da ging es auch schon nicht. florenz wohl besser verlassen wohin wollt ihr gehen mein onkel mario hat eine villa nahe monterigioni ihr werdet noch immer gesucht Ezio. was würdet ihr mir dann raten ich habe im ganzen bezirk steckbriefe gesehen reißt sie ab und die stadt wird euer gesicht vergessen ohne zweifel werden auch herolde die menge aufwiegeln bestecht sie damit sie andere dinge verkünden oder ihr könntet die jagen die falsch gegen euch aussagten sie tauschten ehre gegen bare münze Ihr Verlust wurde nicht betrauert. Erledigt einige dieser Sachen und ihr könnt die Stadt verlassen. Ja, die Steckbriefe abreißen bringen am wenigsten, Morde bringen am meisten. Ich habe eine Routine eingebaut, die deinen Bekanntheitsgrad misst. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Das zeigt dir, wie vorsichtig du sein musst. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil von Ezios Erinnerungen ist oder nicht. Genau. Ähm, die Herolde bringen, glaube ich, 50%, weil sie halt einfach nur Geld kosten. Steckbriefe abreißen sind 25%, wenn ich dann da hochkomme. Und die Steckbriefe sind ganz komisch verteilt. Da oben ist ein Schatz. Hier muss irgendwo ein Schatz sein. Unter mir. So, jetzt. Äh, ja, ich nehme trotzdem den Steckbrief hier unten. Ah, kann ich wegspinnen, so. Einmal rüber. Hi, Leute. So, und jetzt kann ich an der Vordertür wieder... Ähm... Ja, jetzt kann ich eigentlich rumlaufen und die Wachen suchen mich nicht mehr, aber die Kollegen vom anderen Vollidioten halt trotzdem. Willkommen zurück, Ezio. Wart ihr erfolgreich? Ja. Mutter? Ezio, wo warst du nur? Sie wollten uns nicht gehen lassen. Und Mutter, ach, sie hat kein Wort gesprochen, seit wir das Haus verließen. Vater wird einiges klären müssen. Wo ist Vater? Und Federico? Und... Petruccio? Hm? Es ist, was... passiert. Was meinst du? Nein, unmöglich! Claudia! No, no, no, no, no! Ich tat alles, was ich konnte, Piccina. <lacht> oh. Hör zu, jetzt ist nur wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen. Aber dafür musst du dich zusammenreißen. Verstehst du? Gut. Passt du für mich auf Mutter auf? Dann sind wir bereit. Nochmals danke. Für alles. Passt auf, Ezio. Bleibt wachsam. Ich glaube, euer Weg wird ein langer sein. Okay, also, jetzt kann ich sagen... Kann ich das auch... Okay, die sind recht gemütlich. Ach, die geben mir Deckung, wie geil... Die kriegen aber eine Krise, wenn ich sie bestehle. Das ist lustig. Sieh, die lassen mir Waffen fallen. Also ihre Musikinstrumente und rennen davon. Das sind pissig, weil ich sie bestohlen habe. Oh ne, da ist ein Dokument. Wo ist das? Ist hier drin, ne? Oder oh, das ist das Zeichen für einen Steckbrief? Ich guck mal kurz. Ach ne, das ist das Zeichen für den Steckbrief. Oh, okay. Was ist das? Herold, ach so, den kann ich bestechen. Ja, ne. Ich muss dann einfach gucken, dass, wenn ich klaue, dass ich nicht äh, zu hoch komme mit der. mit dem Aufmerksam sein. Halt. Ja, wartet kurz, ich muss kurz. die Lage checken. gibt es da kein Jahr. Du bist 20 Meter weg. Äh, tot. Also die sind... Das ist doch eigentlich ganz cool, ne? Okay, wir verlassen jetzt die Stadt. Ich komme irgendwann später noch mal zurück und mache die Aussichtspunkte, wenn ich eh wieder da bin. Das ist voll geil. Ich weiß nicht. das ist so ein Mini-Fluss. So eine riesen, fette Brücke darüber. Wir sind auf schon den mit uns mit. Was passiert mit unserem Haus? Ich weiß nicht. Wurden Sie... Hatten Sie ein anständiges Begräbnis? Nein. Ja. Hatten Sie. Okay, hatten Sie. Ja, und jetzt? Hui. Ich finde es sieht immer geil aus, dem Slow-Mo zu hüpfen noch. Jo! Ich habe mir noch keine PS5 geholt, übrigens. Also... Ich werde die nächsten Teile noch nicht holen, also so ein Assassin's Creed Valhalla werde ich nicht holen, COD, Bl nicht Black Ops, Cold War werde ich auch noch nicht holen. Ich weiß nicht ob Cold War, ich glaube das hat ein Next Gen Release, das würde ich mir dann halt PS5 dann irgendwann mal holen, wenn ich soweit bin. Aber ich werde die PS5 nicht auf dem Hype äh, holen wollen, sondern ich warte ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis sich das gelegt hat. Wahrscheinlich Sommer 21, rum oh, werde ich mir dann eine holen. Und ich krieg dann von einem Kumpel, der eine Xbox Series holt, kriege ich seine Xbox One. Weil die Xbox One habe ich bis heute nicht geholt. Und die Series werde ich mir dann auch noch holen. Ich glaube, wir kommen aus dem Animus raus. Ah, nee. Wir sind in Monte di Gioni. in der Toskana. Ich glaube, es heißt Monte di Wo haben wir die Toskana? Nee. Die komplette Toskana für uns. Wie geil wäre das denn? Ich dachte, dass die Stadt Monte di Gioni heißt, wie auch immer. Na sein. Grazie, ich drehe mich jetzt voll um. Okay. Dann warten wir halt noch, bis er Lust hat. Folgt mir nach. Ah, jetzt geht's. Cool. Ja, sieh mal an. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Etio. Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja! Und dein Leben. Mein Beileid für den Verlust deines Vaters und deiner Brüder. Das wird nur ungeschehen, wo der keiner mehr helfen kann. Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester. Ach komm. Ach, das wird mir zu langweilig. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Was ist das für ein Zauber? <lacht> keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt, wie du willst. Hier, benutzt das. Ja. Tötet sie! Tötet sie alle. Welche Leute? Oh, der gehört mir, der gehört mir. Oh, ich kann mich. Doch, ich kann Ja, ich smash jetzt einfach 4, Entschuldigung. Halt wie im alten Teil, wenn man ragen will. Ey, Alter, hast du gerade meine Schwester umgehauen? Ja, ein loses Typ. Scheiße. Ich euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Aha. Ich bin's, Mario. Onkel Mario? Oh, zu viel Zeit ist vergangen, Neffe. <lacht> viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Alles klar. Immer auf jeden Blade gehen. Das ist Monteregioni, sag ich doch. Monteregioni. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch Ich dachte das ist Gioni. Also, erzähl mir alles. Ich weiß es halt nicht. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine wir geben ihrem Toden einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Äh, ich, ich glaube vieles ja, in Monteregioni wird dir gefallen. Ich dachte Monteregioni wäre ein Feind von Florenz. Ja. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche oh, die habe ich schon aus. arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge. Aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. <lacht> Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnis. Halte deine Augen offen. Vielleicht entdeckst du ein paar davon. Oh ja. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Hier sind wir. Casa Deutsche Casa. Und? Was meinst du? Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir, ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Anfangen? Womit denn? Ich dachte, du kämpfst, um zu lernen. Nein, Onkel. Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. <lacht> er hat nichts erzählt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Giovanni? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. Sehr spezifisch mit dem Geld. Wahrscheinlich reicht es genau für die Waffen, die ich brauche. Der 21.12.2012... 1221 ist der 21.12. amerikanisches Datensystem. Kannst du bitte... Muss ich da oben dran hängen? So. Jetzt. Okay. Die Macht nicht. Der Weltuntergang. Damals. Das ist 8 Jahre her jetzt. Ziemlich genau sogar für mich. Ja, nicht ganz. 12.12.20 habe ich heute. Ach, ich bin nur dieses kleine Feiergubst. Da ist der Apfel. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Houdini. Hast du den... Da ist er. Gandhi... Auf seinem Stab da. Okay. Ich schaue das gar nicht richtig an. Wir schauen das am Schluss an, wenn ich alles habe. Das ist dieses kleine Secret, das ich haben möchte. Eigentlich nur die Federn die ich nicht haben will jetzt gerade, weil alles andere hat das Relevanz irgendwie. Oder ist halt fürs Gameplay wichtig mit äh, Rüstung, Waffen, Geld, Wert, alles irgendwie dabei. Okay, die 73 zählen für alle Städte zusammen, so wie es aussieht. Ich repariere zuerst mal alles. Tja. So. Hä, hey, ich habe doch ein Dolch gekauft. Jetzt. Bitte kommt wieder. wenn ich Medizin voll hätte, was hättest du dann gemacht? Okay, mit links habe ich einen Quick Heal, das ist gut zu wissen. <lacht> Die Soundeffekte sind göttlich. Keine Sorge. Hier bleiben wir nur eine kurze Weile. Ich mag es hier nicht. Ich will nach Hause. Ich weiß. Alright. Was hier alles ist, kommen wir später noch dazu. Ich tat, was ihr sagtet. Und auch schnell. Ben Fato. Und jetzt bringe ich dir bei, wie man kämpft. Nein. Wie schon gesagt. Wir ziehen weiter. Ezio, du hast es kaum gegen Vieri geschafft. Auf der Straße wirst du keine Woche überleben. Wenn du gehen willst, na gut. Aber dann wenigstens mit der Fähigkeit und dem Wissen gewappnet, dich zu verteidigen. Wenn nicht für mich, für deine Mutter und Schwester. Fein. Sehr gut. Das war ja einfach. Von Mario lernen, wie man kämpft, machen wir doch gerne. Ein Schwert kannst du schwingen, sicher. Doch Angriff allein gewinnt keinen Kampf. Du musst überleben, um zuzuschlagen. Ich bringe dir bei, wie man ausweicht. Ihr Mit sagt, es, mein Vater war mehr als ein Bankier? Bringt wohl nichts zu winden, was? Dein Vater... Assassinen -E ich sagte doch bereits. Mein Vater war ein Pfeffersack. Bene, ich habe dir gezeigt, wie man einen Angriff vermeidet. Jetzt zeige ich, wie du das in einen Vorteil verwandelst. All das über Assassinen und Templer, das riecht nach Fantasie. Wie etwas von einem alten Pergament, das aus <lacht> Schrift bedeckt ist? Woher wusstet ihr? Du hast deines Vaters Klinge. Also dachte ich mir, dass du auch seine Kodex-Seite haben wirst. Kodex! Sieh, eine Beschreibung der Arbeit des Ordens, sein Ursprung, der Zweck und die Techniken. Unser Credo, wenn du willst. Dein Vater glaubte, der Kodex enthielt ein mächtiges Geheimnis. Etwas, das die Welt verändert. Ich muss warten wegen dem Dialogen. Ziemlich interessant. Die Arme, doch. Nee, sei leer mit uns. Mie sei ich nicht. Mie sei ich ich ich ich ich ich wo du ich ich sah sehr wohl, wie du meine Bibliothek seziertest. Glaubst du mir also jetzt? Ja. Mein Vater war ein Assassine. Aber weshalb diese heimlich Tuerei? Kennst du den Templerorden? Einer von vielen Ritterorden, während der Kreuzzüge entstanden. Die Chroniken sagen, dass er vor fast 200 Jahren in Frankreich aufgelöst wurde. Aber das stimmt nicht. Nur in den Untergrund gedrängt, von wo er sein ruchloses Werk fortsetzt. Welches Werk? Die Templer wollen die Menschheit unterwerfen. Und wir, die Assassinen, haben geschworen, sie zu bekämpfen. War Uberto einer von ihnen? Ja. Und die anderen Namen auf Vaters Liste? Genauso Templer. Das heißt Vieri. Wie sein Vater, Francesco. Wahrscheinlich wie die ganze Pazzi-Familie. Das würde vieles erklären. Tja. Ich wollte Dialoge haben, Entschuldigung. Wir das Ende. Worauf die? Die ihr mit Provozieren kann das sofort zum Angriff gezogen werden. aber auch Märschen im 1 gegen 1, Märschen immer noch voll effektiv Gut so, Neffe. Du hast dich wirklich gemacht. Danke, Onkel. Für alles, was ihr mir gab. Du bist Familie. Es ist meine Pflicht und mein Wille. Ich bin froh geblieben zu sein. Gut, du hast dich gegen Abreise entschieden. Wir segeln nach Spanien. In drei Tagen. Aber Neffe, ich lehrte dich diese Dinge, damit du besser vorbereitet gegen unsere Feinde kämpfen kannst. Wenn sie mich finden, werde ich bereit sein. Du willst gehen, Ezio? Alles wegwerfen wofür dein Vater kämpfte und starb? Dein Erbe leugnen? Fein! Wie du willst! Arrivederci e Buona Fortuna! Onkel, wartet! Warum ist er so wütend? Wie sollte er nicht? Wie belästigt und seit ihr hier angekommen seid. Wohl zu erwarten, denke ich, bei seiner Herkunft? Zu Mario gehen, Okay. Onkel! Wo sind denn alle? Sie sind nach San Gimignano, um diese Schlange Vieri zu töten. Ich will dabei sein. Bei den Stellen findet ihr, was ihr braucht. Das kann ich noch nicht benutzen, aber okay. Ah, ich muss nach oben. Ah, hier sind die ganz Gemälde später aufgehängt. Okay. Elcio, schau sie an. Sie ist immer noch nicht zum Reden. Sie verbringt Tag und Nacht vor den Federn, die Petruccio sammelte. Sie kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge, sie wird wieder zu uns kommen. Ich weiß es. Ja, jetzt kann ich diese dummen Federn hier ablegen. Ganz toll, ich weiß. Und jetzt sind wir auf diesem in diesem Turm drin da oben dieses kleine Viereck unten noch. Ja, die ganzen Gemälde hier dann. Ja, ja. Ihr werdet schon sehen, man kann recht viel machen, wenn ihr es noch nicht kennen solltet. Alter, wie viele Gemälde. Ich wusste nicht mal, dass es so viele hat hier drin. Das ist die Rüstungskammer. Hier kann ich spätere Rüstungen... Ich würde die eigentlich gerne voll machen und die Waffen auch. Aber das ist mehr ein Grinding-Ding. Da könnte ich trainieren, will ich aber nicht. Und ich muss raus aus der Stadt. Aus Blei und. Oh, okay. Hier gibt es ein Schnellreisesystem. Da kostet es irgendwie 10 oder 100. Weiß nicht mehr was. 100, um dich von irgendwo hin nach irgendwo hin zu bringen, das ist egal, wohin ich wollte. Die Map haben und keine Erklärung. Danke, wir werden Monte di noch ein bisschen untersuchen. Später werde schon sehen, wieso dann kann die Stadt ausbauen. Natürlich. Wir gehen nach San Gimignano? Gimignano? Irgendwas. Der Mantel ist sehr komisch. <lacht> ich kann hier meine Waffen nicht messen. Ah, zieht ihr nach ein paar Sekunden selber nach vorne. Ha, interessant. Ja, das Problem, also das Problem, Assassin's Creed 1 hatte noch kein Achievement, deswegen lohnt sich da das Handeln halt auch nicht. Hier ist es noch eher so, dass man sagen könnte, joa, ich kann was machen für die Achievements. Ezio, jo, jo. was du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. <lacht> Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer, ich möchte helfen. Va bene. Dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Ja, ja, daran erinnere ich mich sogar noch ein bisschen. Ist noch nicht lange her, ist es ist vielleicht ein bisschen mehr als ein Jahr her, als ich das letzte Mal angefangen habe zu spielen. Und da kommen mir die Szenen teilweise noch recht bekannt vor. Nun gut, Ezio. Hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. Also Waffenrad. Wurfmesser. <lacht> Wichtig. Das so eine Art Axt dabei. So wie eine Spitzhacke ausgesehen. Gut gemacht Ezio, sind drin. Ja. Okay, ich kann nicht drücken, um runterzufallen. Ich will probieren, ob ich da sterbe. Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Okay. okay. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Was hat Vieri denn jetzt vor? Das weiß keiner, aber irgendwas macht ihn nervös. Hi! Aber das ist ein teuer. Aber das ist eine verdammt gute Ausrüstung. Die Waffe wäre cool für ein bisschen mehr Damage. Aber... Dieser Brustschutz muss sein. Der ist verdammt gut. Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sagen. sollt. Stattdessen sind wir seine Kinder, Warum? Oh, ich bin kein Mörder. Ich weiß, ich weiß. Hat es ja am Anfang geheißen. Ich bin kein Mörder. Nein, nein. Mm -mm. Weil Mörder würden ja Leute töten. Das mache ich nicht. Aussichtspunkt. Ich will die Stadt sehen. Ich hoffe, ich habe keinen verpasst. Ich glaube, am Anfang war noch... Ah ne, ist nur einer. Okay. Jose. Heißt das, wir sind mit Subjekt 16 verwandt, wenn er sich in die Erinnerung von Aesia Auditore hacken kann? Eigentlich schon, ne? Weil das heißt, er müsste ja auch ein, Vor ein Nachkomme von Ezio sein, wenn er zu Ezio Zugriff hat. Ach da unten. Zum Glück ist das ein bisschen automatischer gesteuert jetzt. Kann ich hier die Farbe noch ändern? Es gibt noch eine geile Farbe eben. Nicht hier, okay. Die farben gefallen oh, mir persönlich nicht so gut. Zu Lagt euch etwas, ich finde es interessant, dass wir einfach in die Stadt einfallen können. Und dabei einfach shoppen können. Na, jetzt bin ich zu weit. Habe ich eigentlich meine Kumpel verloren? Ups. Ich den Künstler noch. Moment. Der war am Anfang, ne? Scheiße. Ah, ne, hier, nee. hier drüben. Machen mir nachher. wo bin ich sneaky. Ezio, hey, euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Geht zu ihm. Der klingt nicht, das würde der da verletzt sein. Ich töte es alle so. Alle, die ich kann. Ich glaub, das war es. Gehe ich jetzt zuerst zum Kunsthändler? Oh, die hatten. Ach, da. Schauen wir uns das mal an. Es wird immer leichter, sich in Absterbus mit Frame zu hacken. Es scheint fast, als wüsste ich, nach welchen Daten ich suchen muss, als hätte ich es schon erlebt. Ihre offene Mündung verteilt den Kurs des Todes. Führe die Jugend zu ihrem Ende. Führe die Jugend. Durch. Im Zweiten Weltkrieg ist das. Unionstruppeninformation Beaufort, South Carolina. Ziemlich offensichtlich. Einer Schusswaffe im Jahr 900. Ganz viel Zahlenkurs hier drin Tja, das war's schon, wir gehen weiter Nein, das war die falsche Taste. Ja, ich meine, mein Onkel kann ja warten, ist. Seht ihr? Ja, kein Geld mehr, fuck. Ein Vergnügen. Hab Dank für das Geschäft. Was bist du für ein Logo? Eine Amtsperson. Ach so, die müsste ich töten, um unsichtbarer zu werden. Alter, das ist ein Riesen. Komme ich da hoch? Naja, aber da draußen ist eine Feder. Ach, Ezio, bitte. Hang in there, so. Ah, der muss von oben runter droppen, um die Feder zu kriegen, natürlich. Nein, nein, nein, nein, nein. Oh, zum Glück nicht. Äh, wie komme ich denn da hoch? Türmchen klettern ist immer interessant, ne? Aber ja, passt schon. Jetzt kann ich da droppen. Aber ich meine, wenn ich sie gerade sehe, wie gesagt, ich nehme sie mit, aber. Ah, da kommt natürlich nicht hoch da, das heißt, wir müssen wir noch einmal rum. Ah, reicht das dann plötzlich von hier? Das ist ja... Ne, reicht nicht. Geh runter, Junge. Nach links. Oh ne. Ich muss einmal rundherum. Ich glaube, ich komme da nicht zum Fenster rüber. Das ist ja wie ein halbes Labyrinth hier. Ah, hm. Hä? Hä? Okay, jetzt habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Moment. Das ist ein Wanted Poster. Ich muss hier hoch. Ich glaube, so wird es klar, ne? Da rechts geht es nicht weiter, so kann ich hier links. Nein, ich habe Kreis gedrückt, das heißt, ich... Ach, leck mich. Ich mache diesen Aussichtspunkt nicht. Ich muss den machen. Alter, wie mühsam ist das denn? Ich mache den später. Nein, nein, nein, hau ab. Wir gehen jetzt unsere Mission machen. Nein, ne, jetzt habe ich keinen Bock. So, kurz, dass die Markierung weg ist. Der wusste es einfach. Der wusste, dass er tot ist gleich. Wieso werde ich jetzt wieder gesucht? Da ist irgendwas versteckt. Ein Aussichtspunkt. Aha. Oh. Jetzt muss ich aber langsam gucken, wo das ist, ne? Ich hoffe, der wird nicht aus so mühsam. Aber es sieht danach aus ein bisschen. Wobei, das sieht einfach aus. Ich finde es ja schon cool, dass sie ein halbes Labyrinth um die Mauer rumbauen konnten jetzt. Aber es ist halt nervig. <lacht> Aber der sieht einfach aus. Ah, da ist es ja. Sorry, das sieht voll danach aus. Du, du, was los ist? Noch nicht. Schon bald. Ja, hoffentlich. Machtinstrumente. Mähten sie Feinde nieder. Muss ich ehrlich sagen. Ich mal alles, was ein Schwert drin hat, vielleicht und eine Waffe. Aber ich muss ja rauslöschen. Okay, ähm. Mit ihrer Macht mähten sie Feinde nieder. Perseus hat eine Waffe. Arthur hat eine Waffe, Sean Dark hat eine Waffe. Okay, da muss ich nachgucken. Das ist das Rätsel, was ich nicht wusste. Habe ich letztes Mal schon gegoogelt. AC2, Glyphen, Glyph Solutions hier. Die habe ich gemacht. Die Bilder habe ich gefunden. Instrument of Power hier. Also wir haben einmal, was hat das Perseus, ne? Ja, dann Attila, dann Sigmund, King Arthur und Shandark. In ihren Händen lehnen sich die Weisen auf eine große Macht. Wüsste ich auch nicht. Vielleicht Kaiser. Nein, Jesus garantiert einen Kaiser, ja. Der ist, glaube ich, mächtig gewesen. Der ist sowieso König. Petus war nicht. Mache ich da. Okay. Ich komme da nicht drauf. Das sind so komische... Ich verstehe den Zusammenhang zwischen denen nicht, ehrlich gesagt. Haben die alle einen Stab auf dem Bild gehabt? Alright. Na dann. So, und ich würde sagen, wir beenden mal und machen nächstes Mal weiter. Ich danke euch für's Zuschauen, ob euch das gefallen. Cheerio!